Dating? Florian Silbereisen spricht Klartext. Flori, wie er liebevoll genannt wird, feiert am 4. August seinen 40. Geburtstag. In einem Interview mit der Zeitschrift, Bunte, wird er gefragt, ob er auf Instagram zu Dates eingeladen wird. Und er gesteht lachend, viel zu selten. Nach seinem Liebesaus mit Helene Fischer ist Florian noch nicht wieder in festen Händen. Die Digitalisierung macht nicht mal vor Liebesbriefen halt, erzählt er weiter. Denn Dateanfragen werden heute natürlich auch über Social-Media-Plattformen verschickt. Ist Flori also in Wahrheit ein hoffnungsloser Romantiker? Können Frauen sein Herz, ganz, oldschool, mit einem Liebesbrief erobern? Zumindest scheint es so. Familienplanung? Ex-Freundin Helene Fischer hat einen Tag nach ihm Geburtstag. Dass die beiden eine tolle Zeit zusammen hatten. Daran lässt Silbereisen keinen Zweifel. Helene und ich haben immer regelmäßig Kontakt und daran wird sich nie etwas ändern. Obwohl die Beziehung der beiden schon lange vorbei ist, ist sie ihm nach wie vor wichtig. Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden. Und ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Freundschaft. Doch auch wenn das Kapitel Helene in seinem Leben abgeschlossen ist, denkt Silbereisen durchaus über seine künftige Familienplanung nach. Ich habe eine große Familie und die Erweiterung kommt dann. Wenn der Liebe Gottes will. Ehrliche Worte von Singlemann Flori, der sich von den andauernden Spekulationen über sein Liebesleben nicht verunsichern lässt. Florian Silbereisen offen, so steht er zu Dating und Helene. Wie sieht es eigentlich in Florian Silbereisens, 39. Liebesleben aus? Seit 2018 gehen der Schlagersänger und seine Ex Helene Fischer, 36, getrennte Wege. Ist der Musiker inzwischen bereit für eine neue Partnerschaft? In einem aktuellen Interview mit Bunte plauderte der Niederbayer jetzt jedenfalls private Details aus, unter anderem, wie er zum Thema Dating steht, wie das derzeitige Verhältnis zu Helene ist und ob er sich in naher Zukunft auch Nachwuchs vorstellen könne. Florian Silbereisen ist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch einer der begehrtesten Single-Männer im deutschen Fernsehen. Immer wieder werden ihm Liebschaften mit heißen Promi-Ladies angedichtet. Doch auch seine vielen weiblichen Fans versuchen alles, um bei ihm zu landen.